Hey Leute, ich bin's Conny und das ist Roblox Victor und heute ja, spielen wir Slidehouse Tumble House oder so. slidehouse Tumble? slidehouse Tumble, okay, dann heißt das so. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Ich glaube, es ist Slighthouse Tumble, ne? Wir werden sowieso und Oh mein sehen. Gott, Anton. Ich habe sowieso in der Videobeschreibung verlinkt und du doch auch. Natürlich. Siehst du das da? Das ist Among Us, einfach so ein Buff Among Us. Among Us? Und oh mein Gott, das muss ich sein. Das ist sogar Barney. Oh, das kostet mich 55 Robux dann nicht. Ach, sind das Robux-Preise? Ja. Oh, schade. Ich dachte, das wäre in game tokens Anton, ich hab Robux. Oh mein oh Gott. Gott. Warte, warte, warte. Dann gehen wir irgendwo hin. Wir fangen mit dem ersten Floor an, okay? Ich mach. Warte, warte. Nein, ah. nein, ich bin im ersten Floor. Jetzt aber. Okay, so. okay. Also, warte, ich platziere kurz Among Us, okay? okay? Für 50. Für 55 Robux, okay? Ja, Mann. Among Us, so. Du ja, siehst voll, mich hier an, so. Yeah! Ich, wir können jetzt erstmal den Among Us platzieren. Yeah. Let's go, Anton. Oh, mein so, Gott. So, und hier ist unser Among Us. Okay. hier ist unser Among Us. Yeah. Wollen wir es nach hinten setzen oder nach vorne? Ich setze mich hier direkt auf die Brust. Ich, ich auch hier hin, ja? So, okay, let's go, Anton. Und. Let's go. Werden wir auf dem Among Us überleben? <lacht> oh, mein Gott. Schau diesen Waschbrettbauch ran. hoch. So werden wir hier überleben, ist jetzt die Frage. Ah, ja, hier sind wir und, sicher. Oh, nein! Nein! Er geht kaputt, Anton! Der wird uns beschützen. Nein! <lacht> nein! Oh, mein Gott! Ja. Oh mein okay. Gott. Ah, ich, alles oh, easy. Alles kommen. easy. Guck mal. Ich hab schon Ach. Schaden kassiert. Hey. Oh. Hey. Aber er hat noch einen Arm, Amazon. Nein. <lacht> der Monster hat noch einen Arm. Warte mal, was ist mit nein. seinem Unterkörper? Ach, der hängt doch an den Bauchmuskeln. Nein, der hat Fuß verloren. Nein, nein, das ist rausgefallen. Nein. nein. Okay. Oh mein Gott. Aber ich glaube, mit dem könnte das man das schaffen. Das schon traurig. Wollen wir mal in dieses Standardhaus rein? Ich glaube, mit dem könnte man das wirklich schaffen. Lass mal das äh, Standardhaus, damit wir, wir den Vergleich ich... haben hier. Das kommt Wo? in neun Sekunden. Ah, das hier. Okay, das hier. Was ist eigentlich hier? Hier ist einfach so ein Riesenweg. weg Ja, ja, Baumhaus. Wirklich nervig, der. Okay, wir gehen Region rein. In, okay, let's go. Rein da Ich Ich geh, jetzt jetzt setze hier. hier. Perfekt. Okay. Ach ja, alles ist schön. Und alles das Baumhaus ist auch hier irgendwie drin. Jetzt geht los. Ich fragen. Wir uns gleich oben hinsetzen sollen. Oh, stimmt, man, kann gewiesen, man das? Oder? Äh, da ist ja ein Stuhl oben, schau, äh, das kann ah, genau nee, das wäre nicht sicherer. Stell dir vor, das Haus flippt. Ja, gut, stimmt. Und warum ist das andere Haus gerade im Weg? Übrigens, du kannst mit der Kamera rauszoomen, dann kannst du durchgucken. Das ist eigentlich voll cool gemacht. Ja, ja, ja. Das finde ich auch voll cool, vor allem du hast so ein kleinen Ding, wo du durchsehen kannst. Ja. Generell, was ich aber auch cool finde, ist, was natürlich dazu, damit zu tun hat, dass es Roblox ist, ne? Aber es ist, äh, diese Häuser, die man auch hier hat, die sehen einzeln aus wie Lego. Ja. Das könnte jemand in Lego gebaut haben. Unser Boot ist jetzt schon kaputt. Ja. Also ich glaube, bei memorial Memorgas sind wir sicherer unterwegs. Oh. Aber? Ja. Warum? Wir schwimmen. Kaputt. kaputt. Ah ne, da unten ist noch eine Platte, die ist noch nicht sichtbar. Okay. Oh, das ist der Kamin! Oh, okay. Ey, Kamin sei ich schon, der ja, Schornstein, bei ich sorry. Was ist schon wieder? Runtergefallen? Was, wie, was? was? Schon das? wieder? Was, hören wir? was soll das? Stabil? So das ne, so ehrenlos. Okay, komm, wir machen nochmal den Among Us. Among Us? Okay, dann let's go. Gehen wir rüber zum Among Us. Ja. So. Ich warte. Ich komme. Anton, ich warte. Ich ja, hatte Nein! Ich hatte einen anderen Typ gerade einen Among Us. mir egal, kritisiert. schnell rauf, schnell rauf. Okay, schnell auf seinen Among Us rauf. Anton, okay, schnell. Nach links. Ja. Dich hin. Okay, wir sind gut okay, verteilt. zum Glück. Hast du das da eigentlich vorhin gesehen, glaubt. dass der Rücken vom Momongas weg war und wir nur noch auf den Bauchmuskeln saßen? Echt? Ja, die, haben, die Bauchmuskeln haben den Oberkörper, die Beine zusammengehalten. Wer <lacht> ja, okay. hat jetzt schon Arm verloren, der Arme? Ah, ja, ich glaube, die war es nicht oh? so gut. Ah! Oh mein Gott. Ich bin halb tot. Aber ich habe keinen Schaden bekommen, du bist der Einzige, der keinen oh Schaden bekommen hat. Oh Gott. Guck oh mein dir das Gott. an! Digga, cool. der hat so ein Dachstrip auf, wie oh, das alles wir zusammen zusammenhält. Rausbiegen. Wir werden wieder rauswägen, oder? Nein, wir, wir schaffen das. Guck dir das an. Oh. Hä? Was? Nein. Was ist gerade was? Was passiert? Also ich, ich lebe doch rüber. rüber. Ich hab's geschafft. Ich, lies, ich lies, hab's lies, geschafft. Lies, lies, lies, lies. Ja. Ich bin vorbeigeflogen. Nein, ich hab's aber geschafft, Anton. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin die Worte. Ich rutsche weiter. So ich bin immer noch am Rutschen, Anton. Ich bin am Ziel. Okay, weißt du was, Victor? Du bist am Ziel. Was? Nee, ich hole mir jetzt Sonic. Ich komme jetzt mit Sonic hinterher. Nein, ich komme mit dir. Wo, wo ist Sonic? Ich will auch das Sonic gesehen. Wo ist Sonic? Sonic, ist, wo ist, Sonic? Ähm, ist, ist links die dritte Insel, links, wenn du runterslidest. Hier, ja, ich komme, Anton. Hab Hast ja, du den Game Pass gekauft? Ich habe den Game Pass gekauft, natürlich. <lacht> oh mein Gott, das sieht ja auch krass yeah. aus. Oh, ich glaube, mit Sonic haben wir sogar bessere Chancen. Ah, ich weiß nicht, ob. Das sieht so aus, als hätte Sonic weniger Parts. Der könnte vielleicht schneller zusammenbrechen. <lacht> Was das McDonalds? Da, da hängt jemand mit einem Seil an uns dran. Ey, äh, geh weg, Hör's das wo? ist unser Sonic. Nein. Nein, Sonic. Okay, okay, Sonic, Sonic mehr! Sonic ist richtig weg. Ah. Sonic ist tot. Oh. Obwohl, obwohl. Bei ich bei mir glaube, leckt der das so ein bisschen, aber der Kopf ist einfach ab. <lacht> der Kopf rollt der schneller der als, als ich. Was soll das? bin herum wie sonst was. Oh mein Gott, oh, das schade. ist schade. Na gut. An sich Robots aber Sonic nichts. ist machbar. Ein Sonic ist aber machbar an sich. Haben wir es noch einmal mit Sonic versucht? Ja, ich glaube, Sonic ist machbar. Okay, dann gehen wir nochmal rüber zu Sonic. Und let's go rüber ah, zu Sonic. Sonic ist im Weg. <lacht> ja. Ja. Ja. Nein, ich bin beim zweiten Flow auszusehen, verdammt. <lacht> so, jetzt aber. Okay. Oh, der hat auch Sonic-Platz. Warum hat er alles? Warum ist oh er ich bin alles? durchgefallen? Nein, nein. Nein, er hat schon schnell, komm. Also, ich verliere mich. Ach, du ich. Ich versuche es, nicht. aber ich fall mal durch. Nein. Nein, fall dich. Fall dich. Hol sein Seil. Okay, ich häng. Ah. Nein. Hab ich habe ein Seil, woher nein. haben Anton, Anton! Ich, ich schaff, schaff das nicht, ohne, Ich, ich komme! Aua! Ich bin tot! Sonic ist auch tot, Anton! Ich meine, wir können ja auch mal ganz klassisch nur einen Stuhl versuchen, oder? Wir können es versuchen, Anton, aber es gibt nur First Person auch noch. Wo ist der Stuhl? Hier? Okay, let's go, Stuhl. Warte auf mich! Ich kann nicht warten! Nein. Nein! Victor, komm! Wie lange muss ich warten? Ich muss 8 Sekunden warten! Mein Stuhl Mach ist in steck, dem Haus. Drin. Bleib am Haus stecken, Anton. Ich kann Ich, ich stärker im Haus stecken! Gib dein was? Bestes, zu Krebs am Haus! Ich, ich, im Haus. ich bin im Haus bei mir drin. Ich komme hey, Hier ist auch so ein... Keine Nuklen Angst. Noch. Okay, ich bin aus dem Haus. Alter, rausgeflogen. Ich, ich glaube, ich bin gleich tot. Ich sitze nur noch auf der Stuhlfläche. Aua! Obwohl, obwohl... Oh mein oh, okay. Gott. Okay, ich hab Anton, da noch ein HP. Ich, ich, komme. Noch, ich bin runtergefallen. Anson, ich komme. Ich, ich, ich rette deine tot, Leiche. Victor. Ich rette deine Leiche. Mein Stuhl ist <lacht> jetzt schon kaputt. <lacht> Wie willst du meine Leiche retten, die aus der Map gefallen ist? Ja, hey, ja, was hast du gemacht? Was geht ab, Victor? Wollen wir nochmal hier den muskel schaffen? Der war irgendwie ziemlich gut. Nee, nee, ich würde sagen, wir holen uns erstmal jetzt die, die, die, die, die, die Train hier. hier Train? Glaub, der oh, okay. ist möglich. Weil das kostet jetzt halt, sogar nichts. Ja, da Reiner. kostet sogar nichts. Wir können uns auf die ich Couch setzen. Greif. Es kommt nicht rein! Oh ja! Jetzt okay, du hast es noch verstanden. die Coach, in unserem Wohnzimmer. Hier ist doch voll chillig drin. Ich geh mal auf ja, den First Person. Wollen wir nicht losfahren? Oh, in First Person. Ja, fährt er nicht automatisch? Mhm. Was wollen wir mal First Person machen? Ja, ich mach First Person, dann kann sich man sich aus. gar nicht umsehen. Man sieht einfach nur das, was vor einem ist. ist ein bisschen komisch, wenn das Haus nicht irgendwie nach vorne schaut, ja. sondern zur Seite. <lacht> Egal, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Es ist auch ein okay. schönes Schauspiel. Und die läuft jo, auch sure. die Musik. Warum denn nicht? Ja, die ich ausgestellt habe. <lacht> oh na. Oh. Okay, das müssen wir im VR machen. Das muss oh man im, Gott, VR im VR machen. Oh Gott, im VR würde so kotzen. Aua! Oh mein Gott, das müsste man wir wirklich im VR machen. Ich verstehe VR gar machen. nicht, was passiert. Ich verstehe wirklich nicht, was passiert. Okay. Oh mein Gott! Ich gehe jetzt für das Third Person wieder. Okay. Oh ich mein glaube, Gott! Das Third Person. Es tut allein vom Ausschauen wie äh, weh. Okay, okay, wir Dann sind alles ein wieder. Mom hier. Hey! Ich hoffe, das wird Anton. Ich meine, wir leben noch. Und wir sind doch als ob wir jetzt rübergeflogen sind. Oh mein Gott. Na gut. Wie oft sind wir jetzt nicht out of map geflogen? Zwei von sechs Mal oder so? Ich nur ein von Und einmal sind wir gestorben. Eigentlich bin ich jedes Mal out of map geflogen. Aber krass, du ich Stuhl dachte wirklich, die Sachen die kosten alle was. Dann hole ich mir jetzt noch dieses Haus. Das hat nein, scheinbar nein, zwei nein. Etagen. nein, nein. Für, für die meisten Sachen brauchst du halt mindestens einen Win. So, ab ins Haus, Anton. Es hat zwei Etagen, Leute. Ja, ich du hast geh in recht. die zweite Etage. Komm, hier hinten. Ich auch. Schlau, schlau, schlau, Anton. Hier, ist im Schlafzimmer. Ja, mal aufs Bett. Obwohl. Richtig fett. Ich glaube, im Bett bist du nicht sicher. Ich glaube, ich gehe dort nicht lieber mit. Ich gehe den Flur mit und ich verlasse dich. Okay, okay, du sitzt dort. Ich, ich hab hier. keinen Bock auf dich. Das ist die große Krabbe! Die große Krabbe, oh mein Gott! Die schiebt uns weg, Anton! <lacht> ich meine, so sterben wir immer nicht so schnell. Ja. Das ist ein Schulbus. Ich Alles weiß klar, also, Victor, Wir hängen aber noch. Rauf auf die Rutsche. Oh, jetzt werden wir rumgeschoben. Ah, ist doch egal. Oh. oh! Ich hab irgendwie <lacht> das Gefühl, das wird wieder nichts. Ich hab mal das gucken. Gefühl, wir, wir flippen jetzt. Ja, okay, wir flippen sofort. Oh mein Gott! Ich komme zweite Etage gehen, war nicht oh, so schlau. Jetzt schon das Dach fliegen. ist jetzt schon weg. Was? Das Dach ist jetzt schon weg. Was? Und wir fliegen auch noch mit Und Wir haben uns zweimal gerettet. Wir haben uns zweimal gerettet. Dreimal glaube ich, oder? Oh ja. Oh. Ja, okay. Wenn wir, das wenn ist wir das ganz das viel Glück war. haben, schaffen <lacht> wir das. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das, Victor. <lacht> <lacht> oh mein Gott, schön, okay, wir können es no! das schaffen. Okay. <lacht> es. Okay. Wir sind tot. Können wir vergessen? Ja, können wir vergessen. So, was gibt's doch hier nicht? Hätten wir. Wir haben das hier noch. Dieses komische Aussehen. Was machen hässlich das? Aus? Rein, gehen, wir das nicht aus? Das ist über Toilettenpapier. Okay. Ich komm du, ne? in das Haus nicht rein. Ah, jetzt. Ich komm hoch. Oh. Ich oh. Ah, Ich bin rausgeflogen, Anton! Nein, wegen dem Stuhl! Anton, nehme mich hier vorne! Ich, nicht ich wurde gescampt! Bist du draußen? Ja, ich bin vor dem Haus! Warte, ich komm, ich komme irgendwie. Ich sehe di dich nicht. Hä? Ich bin. Ich lieg vor dem Haus auf dem Stuhl. Oh. Du bist das, über das wir gerade eben rüber gepoltert ja, sind. Ja, ich bin tot, Anton. Okay, ich, ich, ich, ich bin mehr. auch tot. Okay. Tschüss. Ich bin auch noch auf Map, Anton. Ja, ich bin fast tot. Ich muss nur noch ein bisschen fallen. Jetzt bin ich tot. Okay. Das Haus ist jetzt hat nicht bin ich funktioniert. auch tot. Perfekt. Dann probieren wir jetzt. Äh, rechts gab aber noch ein Haus. Rechts ja. gab es noch so ein komisches das Haus. Das nehmen wir uns. Hier, ja, ja. Das, oh, das hier. Boah, das ist ziemlich klein. Jetzt gehen da rein da. Ja, trotzdem. Chillige, chillige Holzfällerhütte. Ja. Wenn wir Glück haben, ist ja, jeder Baumstamm ein Part und wir haben vielleicht viel Schutz. Aber ich habe irgendwie hm. das Gefühl, daraus wird wieder nichts. Hier wird irgendwie nie was draus. Oder. Wie viel Wins <lacht> habe ich da? das Haus verschwindet ein, hab einfach. Ja? Und ich, ich habe lustigerweise. Oder habe ich mit dem Mongers was geschafft? Zu wenig Gewinn? Ich habe keine Ahnung mehr. Du hast es geschafft mit dem Mongers, aber ich nicht. Ich wusste nicht mal, welchem, welchem das wir noch war. Wir sind auseinandergeflogen und meinte, oh Gott. Okay, oh ich bin nur noch ein Stuhl. Ich bin, ja. Äh, ich glaube, Anton dort ist ein bisschen recht damit, dass äh, jeder Locken einzelner Part ist. Ja. Ich glaube, das war aber nicht so gut. Ja. Und ich bin ja. tot und fliegt nur out of map. Ja, warum? Ich, ich wünschte, ich stark. könnte mich retten. Hat man nicht irgendwie so ein Seil? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Seil überhaupt auf sich hat, ehrlich gesagt. Hm. Tja, aber Anson. Äh, wir haben da vorne nochmal, äh, hier wissen noch nochmal, One-Win-Dinger. Ich habe ja einmal gewonnen. Oh ja, dann kann ich ja bei dir mitkommen. Oh lol, warte. Wir haben hier noch diese beidseitigen Seil Sachen. Oh, okay. Upsala. Wir haben noch die hier. Ich gehe hoch. Hier ist Sonic. Wir müssen Son Sonic schauen. Oh ja, Sonic schauen. Komm runter, wir müssen Sonic schauen. Sonic Egal, was da oben ist, da ist bestimmt kein Sonic. Ey, wer war das? Wer war das? Wer ist das? Wir wollen Sonic hm. sehen und nicht dich. <lacht> was willst Cringe Warte, versteht steht da? Indiana aber, rutschen wir runter, Anton äh, Schmanton okay. um. Oh mein Gott, äh. das Haus ist kaputt Was ist passiert? <lacht> was was ist gerade passiert? Übrig? Was ist passiert? <lacht> das, das Haus, ist, ist, einfach Haus was? ist weg, aber unsere Couch lebt noch Was? Lois, was Ob? ist gerade passiert? Lebst was ist gerade passiert? Ich lebe noch, ja Ich lebe auch noch Und wir sind auch noch im Web Okay Hä, hey, was ist gerade passiert? Das Haus ich ist einfach keine weg Ich habe das ganze Haus ist abgeflogen, aber wir waren übrig Das hä? Haus war einfach weg Okay, komm, jetzt äh, haben wir nochmal zu dir. Ansonsten hätten wir doch da, hier hinten noch ein Haus, noch ein weiteres Haus. Ja, Aber jetzt bin ich zu gegangen. Ja, ja meine ich. So, jetzt hier. Oh, in der Bruchbude. Ich halt. gehe durchs Dach rein. Oder doch nicht. Obwohl, vielleicht, Bruchbude wird funktionieren. Ich meine, gute Buden haben ja nicht funktioniert. Vielleicht wird ja. wird ja eine Bruchbude funktionieren. Wer weiß. Wer weiß? Ich meine, am besten sind wir immer noch mit. Mhm. Alles klar. Ich glaube die Bruchbude wird nicht gut funktionieren. Oh mein Gott, wir brauchen die Toilette. Wir brauchen eigentlich wirklich die Toilette. Wir holen ansonsten. sie uns. Aber let's go. Ah. Und die Bruchbude Bruch hat langsame länger langsame gehalten Wunderbar. als das Haus vorhin. Ja. <lacht> Ey, die Bruchbude ist, glaube ich, sogar ziemlich gut. Ja, die hält voll lange. Scheint bisher. Ja, ja. Als ob wir es so weit schaffen. Das ist wirklich krass. Ey, wir, wir könnten das gewinnen. Wenn wir oh, jetzt nicht so weit tot. nach links fliegen. Und Anson, jetzt nicht ich so weit draußen. nach rechts fliegen. Und wir fliegen so weit nach rechts. Anton ist tot. Uh. Also, Anton, ich bin immer noch am Rennen. Äh, ich bin so eins in Stuhl. Ja, ich bin aber rausge worden. Ich, und ich glaube, ich glaub, kann es schaffen. Was? Ich glaube, ich kann es schaffen. Was? Ich glaube, ich kann es schaffen. Wie schaffst du das, um so also viele Wins außer, zu sammeln? Au, au, außer ich bekomme jetzt noch Schaden. Dann schaffe ich es. Ich glaube, ich schaffe Ich schaffe es, Ich habe es geschafft. Ich ja. muss es nur noch bis zum Ende rutschen. Ich bin aber auf der zweiten Plattform. Alles klar, Victor. Du hast jetzt Wir Oder? waren jetzt die ganze Zeit immer zusammen unterwegs. Und du hast zweimal gewonnen ja. und nicht nullmal. <lacht> ja, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir da wieder... Ich äh. gehe in die zweite Etage. Ich möchte nicht wieder mit dem Haus rausbrechen. Hier ist eine Leiter. Nein, drück mich nicht weg. Ich komm. Ich werde weggedrückt. Ich hab ne Keule anton. Ich schaff das nicht. Ich muss mich irgendwo hin. Setzen. Keks und Milch! Keks und Milch, ich will hochkommen! Ah, du bist Hast doch nicht Was, was höre? Du bist nicht den Kamin durch den Kabin durch. durch. Ich setz mich auch hier unten hin. Wisst ihr was, ne? Wisst ihr was? Ne, ich geh nach oben. Ich hasse euch. Ich, ich hab's nicht runtergezogen. Ich hab, es gibt auch. Man kann auch zum Dach gehen. Also. Ja, ich seh's gerade. Aber auf dem Dach ist leider kein Stuhl. Aber Victor, wir sind jetzt auf der Höhe. Ich raus. komm du nicht hoch. Ich Was? setzen. Ich bin draußen. Was? Was ist das? ist das Haus kaputt? Victor! Ja, was ist? Victor, du ich bin sehen? so weit da links geflogen. Ich bin richtig weggeflogen. Du bist tot? Nein, ich bin nicht tot. Ich bin so weit weg. Oh mein du Gott. Du musst dir das was? angucken später. Ich bin gespannt auf das Video. Als ob. Okay, jetzt bin ich gestorben, weil ich so weit weggeflogen bin. Also bist du einfach nach links geflogen? Ja. Einfach out of map. Ja. Sehr stark. So, dann da haben wir noch dieses Häuschen hier, dieses Häuschen hier, mit der Person hier. Ist die Person hier nicht wundervoll? Das ist... Warte, nee, nee, nee. Das ist... Das ist die von Left 4 Dead, okay. Das soll ein Left 4 Dead-Haus dann wahrscheinlich sein. Okay, ich setze auf dem Bett das hier Haus ist oben. richtig kacke. Ja, ich das, das Haus hat Bett, nicht mein da. Boden. Das ist Haus ist richtig kacke. Ja. Ich kann nicht aufs Bett! Ja, viel Steh Spaß, Victor. Du gehst auf die ich Couch, auf die alles. Couch ja? du, du wirst sowas von sterben. Ein Bumper ich und die Couch so ist weg. Das Haus hat ja nicht mein Boden. Eben. Das Haus ist richtig kacke. <lacht> Okay, aber mal wir vielleicht schon mal Viktor Vielleicht ist es auch von... Was Victor, ist gerade passiert? Wir werden schon wieder äh, weggeflinkt was? Das ist viel weiter als vorhin Was, Bruder? Warte, Also, ist hier ein Atmen drin? Nee, warum werden wir so schnell Oder? weggeflinkt? Ich habe keine Ahnung, was abgeht <lacht> Ich habe wirklich keine Ahnung Aber okay Wir wurden doch gerade geflinkt Okay, wir versuchen es doch einmal mit dem Haus Und Rainer! Na, das Ding ist, das muss was zu tun haben mit dem Haus, dass man rumgeflinkt wird oder vielleicht Deswegen, es hat uns sein. irgendjemand anderes geflinkt mit irgendeinem Item oder so. Das könnte natürlich auch sein. Okay, wir fahren los. Ja, und das Nein, ist einfach so die Gamer. alte Roblox-Website auf dem Fernseher. Ja, natürlich. Das ist der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Okay, mal gucken, ob wir wieder so sind. Das Haus brennt. Ja, ein bisschen. Das Haus von uns brennt. Ein ich, wette, ich wette, wir werden wirklich verfolgt von irgendwelchen Zuschauern, die irgendwelche Items benutzen, dass wir so flinken. Das will oh, der. Das will. Okay, jetzt zerbröselt jetzt okay. das Haus ganz normal. Aber krass, das sind nee, auch, das auch alles so einzelne nice. Steine. Als ob. Und deine Couch lebt sogar noch. Natürlich, ich bin auch Base. Ey, das ist einer Anton meiner dumm. besten Runs seit langem. Okay, <lacht> seit das war's mit dem besten Run. Das war's mit dem besten Run. Du <lacht> ja, okay. nicht jinxen sollen, Anton. Ja, ich, ich hoffe so sehr. Aber Anton, ansonsten haben wir hier noch hinten die äh, Ein-Wind-Dinger, die du hier haben wolltest. Oh ja, da will ich rein. Oh, ich hier ist so eine Sweet platziert. Komm schnell. Ich versuche drauf. Ey, auf aus. die Couch. Nach oben, Anton, nach oben schnell. Ich kann nicht oh, nach oben. Okay, ich komme auch nach unten. Ich komm, ich komme nicht nach oben. Setz dich hin, Anton. Ich versuch's. Das ist YouTube und Netflix. Ich versuch's. Nein. Ich nein, nein, nein, Ich, ich komme also, zu euch. Ich, oh, ich, ich bin wieder ah, Ich bin wieder draußen. <lacht> ich bin vor Ich bin auch will. draußen. Aber ich bin tot, Anton. Ich bin tot, ja. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Jetzt bin ich tot. Was? Du lebst? und Wie hast du das mit hey, überlebt? Ich hab keine Ahnung, aber jetzt wurde ich komplett zerfetzt. Ich glaube Anton, dass, dass das Luxushaus ist nicht so ein Luxus. Ja, vielleicht, wenn wir uns dann diesmal uns richtig hinsetzen können vorher. Hm. Oder wollen, ja, wir wollen wir das Haus mal probieren? Ich meine, da ist nur ein Klopapier. Ich glaube, das ist ein Mannhaus, mann haus oder? Das ist mir doch Muss egal. Wir gehen da zu zweit rein. Wir gehen jetzt zu zweit aufs Scheißhaus. Ey, hier können wir zu zweit das auch gehen. Hey! Das ist wir können uns zu zweit schmeißen! <lacht> mit Seife! Warum ja, nein, ist Seife, Seife auf? Warte. Hey, kannst du mir mal die Seife reichen. Aua. Oh. Äh, wir sind jetzt schon umgefallen. Das ist kein gutes Zeichen, Anton. Doch, wir sind, wir sind voll in der sicheren Position. Die Tür beschützt uns. <lacht> die Tür uns. hält uns noch offen. Okay, jetzt ist es nicht mehr so sicher. <lacht> Dass, solange nur das Dach wegfliegt, solange nur die Wand wegfliegt, <lacht> ist da. <er. lacht> ähm, ich glaube, wir ich nicht weit vor, oder? Oh, jetzt sind wir. Wir sind tot. Toll. Es war aber eine schöne Zeit Nein, mit dir auf der Toilette, Victor. Dankeschön, mit dir auch. Und wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Gut, okay, ansonsten hätten wir noch ein weiteres Haus, oder? Ja, das sieht ja, das aber noch ein ziemlich aus. generisch aus. Gucken wir da mal rein. Ja, ja, lass es, mal oh, nachschauen. ich kann es mir ja nicht leisten. Oh, das ist ja voll klein. Ja, ich hätte gedacht, das wäre größer. Ich, ich setze mich ja, immer ja. ins Bett. Oder ich komme okay, zu dir auf die Couch. Beeil dich aber. Ja, ich versuch's. Äh, äh, äh, ja. dann setz dich hin. Ja, Und man. kündigst du deine, dein, deinen Cornflakes oder so, was auch immer du da frisst. Ah, das ist Re flüssiges Reis. Ah, so ein Mixer gemacht oder was? Naja. Mm. Warum ist unser Haus jetzt Sie schon auseinandergebrochen? Ach, ist ja egal. Ja. Das wird, ja. Das wird durchhalten. Hm. Wir haben eine äh. gute Aerodynamik. Wir fliegen jetzt nicht mehr aus der Map raus. Ja, genau. Ich meine, siehst du, wir halten uns Sterben gut in der Mitte wir. der Bahn. An sich, ja. Ah. Wir zwar wie ein Fidget Spinner. Und ich bin, ich bin Wind, auch auf meiner Code. Ich bin weg, aber ich bin ich auf meiner, meiner Code dabei. dabei, Ich bin ich gut dabei. auf Ich mach voll Nein. den, ich mach grad voll den Fidget Spinner. Spidget Finner. Oh mein Gott. Spidget Finner. Ich Finder. war noch nie so weit, aber ich flieg raus, ich flieg raus. Links, links, links, links, links, links, links. Ah. Ah, bist du bist auf der Map geflogen. Ja, so kurz vor der Rampe. Das Leben ist hart, Moment. Aber, Anton, ich weiß natürlich, bist du ein bisschen kacke. Du hast ja nicht einen einzigen Win geschafft bisher, ne? Ja. Und ich habe zwei, Anton. Deswegen können wir jetzt nicht sogar die zwei Win-Dinger mitnehmen. Yeah! Wir haben hier noch drei weitere oh, Häuser. Mit dem ich anfange mit dieser. Ja. Ist das? Oh, das ist das brennende Haus! Ja, das brennende. ist das brennende Haus, das wir hatten. Let's go! Nach oben? Nach Wo oben? kann man sich hier hinsetzen? Ja, Nach hier oben. Ganz oben kann man, kann man sich hinsetzen. Warte, ich komme auch noch ganz oben. Ja, komm. Ich kann auch mit dir sitzen, Anton. <lacht> hier, ich sitze mit dir. Ja, ah, ich deine... bin umgefallen. Ich bin tot umgefallen. Was? Bei mir sitze bei ich. Mir ja, jetzt sitze ich auch. Ich finde gut, dass das Haus brennt. Das mhm. ist immer ein gutes Zeichen. Vor allem, ich glaube, die Wände, sind die Wände dort offen? Man weiß es nicht. Nein! <lacht> Der Boden ist jetzt schon weg. Ja, wer braucht schon den Boden, glaub, wenn wir uns haben? Please. Ich glaube, das brennt auch nicht so eine gute Option, ehrlich gesagt. Doch, wir, wir sind voll gut dabei. Mhm. Nicht ganz so. Ah, warum? Und wir warum? Sind auch dabei. <lacht> oh. Ich hab's gesagt, Anton, ich hab's gesagt. Du hast es gesagt, Victor. Ja. Leute, schreibt mal eine einzelne in den Chat, wenn Victor es gesagt hat. Ah nee, das ist kein Livestream. Warte, ich hab's jetzt eine einzelne in den Einzelnen Chat. So. Wir hätten hier nochmal ein Minecraft-Häuschen. Das hole ich mir. Nein, er hat das schon gespawnt? Nein. Ich komme. Er hat das Minecraft-Häuschen schon gespawnt? Beile dich. Ich, ich beeil mich. So, okay. Hier gibt es ich drei Sitze. Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen. Ich habe es geschafft. Warte, du willst mir sagen, oh, die Person, die, die das Haus gespawnt hat, ist nicht mit reingekommen. Nice. Der denkt sich so unbehebt. Mein Homie hat es nicht reingeschafft. Ich muss aber sagen, schau mal, wie das Haus hat. Ist das eigentlich schon schick? Das ist ein super schickes Haus? Das ist nun alteste minecraft aus, so aus einer alten Version, gefällt mir. Ja, ich finde die Atmosphäre halt voll nice. Oh, um. Ja, ist so ein 12 minecraft aus. Ja, Victor, ich glaube, mit dem Haus äh, passiert gerade was. Also, also, das Haus hält sich bisher sehr gut, solange es nicht Out-of-Map fliegt, ist eigentlich an sich Ich nicht glaube, das, gut das Haus ist Haus. wirklich sehr gut. Guck dir das mal an, wie stabil ja, das mal noch hält. Ja, wir sind immer noch mittig. Minecraft ist so stabil. Wir sind so immer stabil. noch mittig. Als ob. Ja, wir werden es schaffen. Nein! Bitte, Colts, nee! <lacht> <lacht> oh. Oh, wir müssen es nochmal probieren, so wir müssen das noch mal probieren. Wir haben nochmal das Minecraft-Haus. Komm, ich bin wieder tot umgefallen. <lacht> <lacht> so, okay, wieder das Minecraft-Haus, Anton. Ja, let's go. So. Ich geh auf, wieder aufs, aufs Bett. Bett. Du bist auf dem Bett, ich will auch aus dem Bett. Na gut, dann gehe ich auf dem Boot. Dankeschön. Ja, das setz mich nicht hin. Verdammt jetzt aber. Perfekt. Das Problem ist, jetzt ist so, es. Ich glaube, das Micro-Haus kannst du nicht Heißt, die Gewichtsverteilung ist anders. Ach, da ist er ja. Gut. Amiki ja, ist doch da, Anton. Ja, er hat es noch reingeschafft. Alles Tamam. Unser Bratucha ist doch da. Aber da hinten ist jemand, der sich da ist. Da eine Person uns. vor uns. Ja, ja. Tja. Okay, let's go, Anton. Ich glaube, mit dem Mikrofon ist das tatsächlich machbar. Ja, das könnte gut sein. Das ist da, gut da, sogar das machbar. Das hält auch voll gut. Andere Häuser werden an der Stelle Eben. schon komplett zersplittert. Eben. Ich meine, ja, ich ja glaub, wir ist ein bisschen schwieriger. Das, Blöcke das ab, Dach, aber verlieren. das ist voll stabil. Aber ja, leider. Ja. Okay, Tatsache. Äh, ja. Das Dach ist leider ein Problem. Weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen ein Flugzeug. Gibt ein Flugzeug hier? Keine Ahnung. <lacht> also ich hätte mir aber noch ein Haus hier hinten. Ja. Nehme ich das. Ich äh habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist so ein So ein Trailerpark, ne? Ja, aber Mit so einem Pool. Ja, das sieht aus wie hier, keine Ahnung, wie ähm, heißt denn der See, wo die wo die Deutschen immer ihre Trailer parken? Baggersee. <lacht> nein, nein. Äh, einem, Das sieht aus wie diese äh, Müritz. Nordsee? Ja, an der Müritz, sag ich mal. Ich hab keine Ahnung, was die Müritz ist, der aber Nordsee, Bruder. Ja, Mann. Der Typ ist uns nachgeschaut und fragt, ob wir die Echten sind. Was? Ja, keine Ahnung. Das Auto hat einen Spawn, da kannst du dich reinsetzen. Komm ins Auto, Anton. Du willst ich es komm ins Auto. Ja. Du willst es doch auch du. Du ich bist doch also erfahren. Auto. Kannst du sogar steuern? Ich versuch's. Ähm, ich versuch's. Warte, kannst du steuern? Du kannst steuern. Nein, oder? Ich, ich hab eben versucht, es geht leider nicht. nicht. Ich dachte. Ja, oh, der. Spongebob. Da hat mal die Klappe. Och man, große Krabbe Pizza. Hier ist die Pizza? So knusperig. Gott, also die große Krabbe Pizza. Yeah oh. So, jetzt ist es gott. Wir liegen auf dem Dach, Victor. Wir liegen, Dach, Victor. Ja, wir liegen nicht mehr auf dem Dach, Victor. Wir liegen. Das bildest, du, das bildest du dir nur ein, Anton. Victor, ich glaube, mir geht's nicht so gut. Obwohl... Oh. Ich glaube, das Auto kann funktionieren. Ja, wenn wir jetzt nicht zu mittig. hart auf die und Schnauze fliegen. Das Ding ist halt, das Auto... Mm. Nein! Bitte, bitte, geh ein voll und dann wieder Obwohl? rein. Oh. oh, schade. Ich dachte, wir fliegen wirklich noch auf die Bälle. Habe ich auch gehofft. Schade. Oh mein Gott. Na gut. Aber das waren dann alle Häuser, die wir benutzen können, oder? Nee, wir können aber noch in den Trader Park rein. Ach ja, ja stimmt wir der Trader Park an sich. Ja, ja, ja, ja. Und vielleicht noch die, den Swimmingpool. Kann man sich in den Swimming Wo ist das Swimmingpool hin? Der Keine ist aber Ahnung. Weg. Nice. Du kannst dich übrigens nur hier rein. Komm rechts nicht hinsetzen. rein, Anton. Da bin ich jetzt drin. Okay. Auf die Couch. Ey, vielleicht rettet uns diesmal der Zaun. Vielleicht. Ja, das könnte sein. Vielleicht auch nicht. Was ist das Auto eigentlich da? Du weißt es nicht. Ich glaube dem Auto geht's nicht so gut. Ich glaube dem Auto geht's nicht so gut. Ich glaube das ist so gut. Was ist hier los? Der Zaun rettet uns. Anton. Der Zaun rettet uns. Ich sagte, dir der hat nur Zeit verschafft, weil der weiß das Timing ist das wichtigste. Ah, der Zaun denkt für uns mit. Oh nein, wir haben den Zaun verloren. Jetzt liegt Ah, jetzt liegt es nur an uns. Nee, der Zaun ist aber noch da. Aber nicht. Äh, nur, nur nur nur nur doch jetzt der Zaun Nein, der Zaun fliegt weg! Nein! Ja, das jedes, jedes oh. Auto ist weggegießt worden. So ja. traurig. Ja, aber uns. Also, ich will jetzt gar nichts mehr sagen. Ich will es mir nur noch angucken, das Spektakel. <lacht> nur noch genießen. Nur noch genießen. Weil es, wir ich geschafft. glaube, wir haben es geschafft. Glaub, wir haben's wir haben's geschafft. geschafft. Wir Alter, geschafft. Ob wir, geschafft. Ob wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. der Trailerpark ist gut. Wir oh haben mein es Gott. einfach Mit geschafft. dem letzten Fahrzeug habe ich es auch geschafft. Oh mein Gott. Und der vor, wir fallen jetzt trotzdem rechts rüber. Das wäre so oh ein Bro moment Das war wirklich so ein Bro moment Vor allem, wir sind nicht mal langsam. Wir sind schon ziemlich schnell. Das ist auch noch das Ding. Wir ja. haben es geschafft, Anton. Wenn du hast es endlich geschafft. Ah, ich bin rausgeflogen, Anton. <lacht> der Epic war zu oh stark. Gott, der hat sich geflippt. Ich habe es geschafft. Der, der Pick war zu stark, ich hab's Anton. Ich habe das erste Mal geschafft, Victor. Ja. ja. Hol dir noch deine Coins ab, Anton. Warte, ich will, ich will Paint Yourself machen. Oh, oh damit male ich mich selber an. Ich, ich bin... Was Meine Hand. Anton, hilf mir! Mir geht's nicht so gut! Dir geht's echt nicht so... Nein! Ich wurde gescampt! Okay! Egal! Ah, ich bin wieder hier! Moin Moin! Ja, also ich gönn mir die Dinger hier! Ja, ja! Und return to spawn! Let's Auf go. geht's! Rein da! Ich bin ich, hier. ich bin oh, Thaddeus! Ha! Ha! Ah, ah. Warte! Oh. Vielleicht sollst du dich einfach irgendwo ja, hinsetzen, ich setz Anton! Mich, ich setz mich einfach! Du bist aber... Du bist aber Kunde! Ja, ich bin Kunden. Cool. Ich bin auch gelb, so wie Spongebob. Ja, da hättest du eigentlich hinterm Grill sitzen sollen, aber ich glaube, jemand sitzt schon. Nee, keiner sitzt hinterm Grill. Ach, Mann. Auf Grill oh Gott, sollen, was Anton. ist jetzt los? Warte, was ist passiert? Was ist so, mit unserem Charakter? Sind, wie weit sind wir, wir geflogen? Sind so schon weit unser, uns wir sind schon weit weggeflinkt. Wir sind außerhalb. Oh Gott. Das passiert, wenn man zu Liga weit aus Roblox sagt. rausgeht. Ja, ja. Wir Leute. sind wir sind acht Pixel. Nee, warte, wir sind 60 Pixel. Es werden immer jetzt. weniger. Wir werden immer weniger. Ja. Aber im meinem können Mann, wir nicht was? sterben. Weil wenn wir so weit außerhalb von, von der eigentlichen Roblox-Map sind, dann applyen ganz viele Physics nicht mehr. Wir fliegen einfach wirklich gerade nach oben einfach, nur das, das Ding. Ja. Ich glaube, uns geht nicht so Warte, gut. Warte, ich drück mal Leertaste und spring raus. Ich auch? Ich sehe meinen Charakter nicht. Ja. Oh mein Gott, wir haben das Spiel ähm, gebrickt, Anton. Ja. Wir haben das Spiel gebrickt. Ich würde sagen, das ist nur eine ist gute Stelle. Um, um aufzuhören, oder? Ja. Okay. Warte, ich versuche mich zu töten, weil anders kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nicht raus, oder so. wir sind tot. Aber kein Charakter zu drücksetzen. Ja, yeah. okay, ich bin wieder da und würde sagen, wenn euch das Video gefallen das hat, dann lasst noch. gerne ein Like da. Abonniert mich und abonniert auch Roblox Victor. Habe ich das mit dem Gefallen schon gesagt? Ja, ist auch egal. Bis dann und ciao. Das war...